So, manchmal hat man ja den Fall, dass bestimmte Dinge, die man im Wiki erstellen will, sagen wir mal eine mögliche Dokumentation oder so etwas, zu einer anderen spezifischen Seite gehören. Also, stellt euch vor, ihr habt hier dieses beispielhafte Werkmodul und dazu möchtet ihr eine Unterseite erstellen, die direkt mit äh, zu diesem Werkmodul mit hinzugehört. Unterseiten im Internet ist eine relativ einfache Sache eigentlich. Sieht man hier oben an äh, diesen Schrägstrichen. Äh, das ist sozusagen immer ein, ein neuer Unterordner, der da geöffnet wird ähm, auf der Website. Und genau sowas wollen wir auch. Machen jetzt also eine Seite, die Demo Page Edit slash äh, Felix Dokumentation heißt oder so etwas. Also gehen wir hier, sind wir hier oben auf Edit gegangen. Ähm, wir wollen jetzt hier eine neue Sektion machen. Ähm, hier haben wir den Abschnitt Student Presentations und dann machen wir hier eben mal äh, Student. Der Vortragsthema ist da oben. Machen wir es auf Deutsch. Ähm, Dokumentationen. Das dann. Dokumentation. So, eben schnell eine Überschrift erstellt und ähm, da wollen wir jetzt unsere Unterseite verlinken. Also schreiben wir erstmal machen wir einen neuen Listenpunkt, Dokumentation von Felix. So, und da wollen wir jetzt einen Link auf die neue Seite setzen. Es ist ein interner Link, das heißt, da brauchen wir diese doppelten eckigen Klammern und der Linktitel, den man dann auf der Seite sieht, also das, was in den normalen Links das hier ist, oder das hier, wird nicht durch das Leerzeichen abgetrennt. Dieses Leerzeichen hier. Das trennt bei den externen Links, den Link, der mit HTTP anfängt, von dem Linktitel. Bei den Wiki-internen Links ist das anders. Die haben nicht eine eckige Klammer, sondern zweieckige Klammern außenrum. Und die haben als Abgrenner einen Strich, einen senkrechten. Den kriegt man, indem man Alt-GR und die Taste rechts neben der Umschalt, respektive Shift-Taste drückt. Ähm, das ist auch die mit den Größer und Kleiner als Zeichen. Äh, Im schlimmsten Falle, ne? Einfach markieren STRGC, STRGV, wenn man die Tasten nicht findet. So, jetzt also Felix-Seite. So. Es soll eine Unterseite zu dieser Seite sein. Also hier kommt ein Slash. Und dann kommt da das da. Also wir fangen die Seite mit diesem Unterseiten an und dann kommt der Seitentitel nämlich Felix äh, Dokumentation. Hier können wir Dokumentation noch ein, durch einen Unterstrich abtrennen. Ähm, gut, schauen wir uns das mal kurz an. Show Preview. Hat es funktioniert? Jetzt müssen wir hier runter, können wir scrollen oder wir klicken hier gleich in, in der Übersicht, in dem Inhaltsverzeichnis darauf. So, Dokumentation von Felix. So, Demo-Page-Edits, das ist die Seite, auf der wir gerade sind. Und Felix-Dokumentation ist als Slash dahinter. Das heißt, das ist jetzt eine Unterseite. Ähm, sichern wir das mal kurz, dann können wir uns das genauer angucken. Also, wieder runter scrollen. Hier haben wir unsere neue Überschrift. Hier haben wir den neuen Punkt, der linken soll zur Dokumentation von Felix. Und dann gehen wir darüber und schauen uns an, wo der hinlinkt. Das kommt hier in diesem äh, schwarzen Fenster, äh, was sich da auftut hier äh, user /demo page edits. So und dann kommt der neue Part /Felix-Dokumentation und in Klammern dahinter page, das noch exist. Klicken wir hier einfach mal drauf. Die kann ja auch noch nicht existieren, wir haben ja noch nichts reingeschrieben. So. Und nun werden wir praktischerweise äh, direkt hier auf so eine ähm, Edit-Seite verlinkt. Und da steht, you have followed a link to a page that does not exist yet. Also, du hast auf einen Link geklickt für eine Seite, die noch nicht existiert. To create the page, start typing in the box below. Um die Seite zu erstellen, schreib was in, die, in den Kasten da. Okay, cool. Ähm... Also machen wir das doch. Kurze Überschrift. Und hier ein weitgehend sinnfreier Text. Hier Summary, kann man kurz noch reinschreiben. Preview, hat alles funktioniert. Hier ist die modul -Doku von Felix. Hallo, hier kommt später die Doku hin. Ja, sehr schön. Seite sichern. So, und hier sehen wir auch praktischerweise Links eingefügt äh, zu der übergeordneten Seite, der Seite Demo-Page-Edits. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, ist der Link nicht mehr wie gerade grau, sondern blau. Das heißt, er funktioniert. Und hier seht ihr nochmal da unten und in diesem schwarzen äh, Überlegefenster da, äh, dass das eine Unterseite geworden ist von Demo Page Edits, nämlich dann slash Felix Dokumentation. Und wenn ich da klicke, komme ich auf die Seite, die wir gerade erstellt haben. Perfekt.